Weil es entweder Bücher waren, die so geschrieben waren, dass die, dass die Kinder sie wenig interessant finden oder nur einige Kinder vielleicht erreichen. Ähm, oder dass das Thema zu, an sich oder die Informationen zu kurz gekommen sind. Also wenn es dann einfach nur Geschichten waren, wo es irgendwie am Rande um einen steigenden Meeresspiegel geht, das schockiert zwar vielleicht, aber das ist dann geht auch am Thema vorbei. Wir wollten, dass äh, dass das nicht so bleibt mhm. und äh, haben uns gedacht, man könnte doch, wir könnten doch selbst zumindest mal ein Konzept für so ein Buch vorlegen, wie es denn sein müsste, damit äh, sich Kinder dafür interessieren und äh, die richtige Botschaft bekommen. Es war ja zunächst nur eine Idee und wir äh, haben wir dann auf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 die, die wir da erzählen. Mhm. Und es war einfach viel Trial and Error. Also wir wussten, oder ich wusste von Anfang an gar nicht, wie man ein Kinderbuch angeht. Ich habe mir dann ein, ein Handbuch genommen, das also Handbuch für Kinderbuchautoren, habe das in Schnelldurchlauf gelesen, habe da einige wichtige Tipps kennengelernt und äh, dann immer versucht, sie umzusetzen.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 äh, Im Prinzip wissen sie nicht, worum es geht und was die Gefahren sind und so weiter. Dann treffen die beiden in der Vergangenheit aber einen Klimaaktivisten. Das ist aber nicht ja. irgendein Erwachsener, sondern auch ein Kind. Äh, und zusätzlich noch ein Klimaflüchtling. Also da haben wir äh, viele, äh, vieles, was wir einbauen wollten, in eine Person gepackt. Ein also wirklich engagierter Junge, er heißt Nelson. Äh, und er verteilt Flugblätter, um die Leute auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Fernsehteam äh, zu zu ihrer Location, also zu ihrem Aufenthaltsort ein und dann startet sie bei uns eine Rede, die dauert bei uns glaube ich drei Doppelseiten <lacht> oder zwei oder drei Doppelseiten und die hat halt in sich, das ist eine Rede, die könnte man genauso gut heute an, an die Welt richten. Nur würde es wahrscheinlich niemanden interessieren. Und sie hat halt den Vorteil, dass sie von ihrer Zukunft berichtet und nicht nur wochen muss. Eine Oma erzählt vom Schnee, den möchte sie erleben und am Schluss ähm, landen sie wieder bei der Oma. Es war ja unklar, ob das was gebracht hat, auch in der Zukunft, aber dann kommt das Happy End. Sie schauen aus dem Fenster raus und es liegt Schnee und <lacht> das zeigt, dass, es, dass alles perfekt geklappt hat, dass man sich trauen sollte, ähm,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 kann man sagen sehr naiv aber auch ein, ein also einzigartig und ich würde sagen das ist eine der größten Chancen die wir noch haben das ganze in eine in die richtige Richtung zu tragen dass wir den Kindern zeigen äh, die Welt ist nicht verloren und ähm, das was ihr das, was ihr wollt und das, was ihr in Bewegung setzt, das wird auch ähm, die größten Auswirkungen haben, weil ihr seid die Generation, die in Zukunft die Entscheidungen trifft. Ähm, bei unserer Generation ist natürlich, wir tragen gewissermaßen natürlich die Schuld. Ähm, und äh, hätten noch eine viel größere Verantwortung, jetzt gegenzusteuern. zu steuern. Das wollen wir auch gar nicht, ähm, beleugnen oder so. Aber es ist halt leider so, dass es einen gewissen Prozentsatz von Menschen gibt, der wird einfach nicht anfangen, klimafreundlich zu denken. Und wir, wir denken halt auch oder wir fürchten, dass das auch zum Teil in der Kindheit zu suchen ist, diese Ursache dafür, dass ihnen nie erklärt wurde, dass unsere Ressourcen endlich sind und auch die die Anzahl der Treibhausgase äh, nicht unendlich sein dürfen. Wie gesagt, die Leute sind mit einem Weltbild aufgewachsen, wo es das alles nicht gibt. Es war auch nicht in Diskussion vor 20, 30 Jahren so stark wie heute. Aber das verändert sich eben alles. Und ähm, bevor wir die Chance weitere zehn Jahre verpassen, auch die nächste Generation darauf vorbereiten, sollten wir das lieber jetzt Julian, ich habe gerade festgestellt, ich könnte dir stundenlang zuhören. Das ist, du hast so viel wirklich wunderbare und schöne Sachen jetzt gesagt. Ich möchte noch kurz zurückgehen zu dem, was du über Kinder gesagt hast. Ja, das hat mich unglaublich berührt, dass Kinder einfach dieses Gute in sich tragen und dass es kein Kind gibt, das böse sein will oder Böses bewirken will und dieses Bedürfnis, die Welt besser zu machen. Und du hast auch gesagt, das mag vielleicht naiv sein.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 die Freude dran, die eigene Kreativität einzusetzen. Ja, weißt du, dieses Hey, ich kann etwas besser machen. ja, Ich kann die Welt, die eh schon schön ist, noch schöner machen. Ich kann da was beitragen. Das sind ja alles wunderbar positive Impulse. Das ist mir auch eingefallen, wie du, wie du gesprochen hast. Ähm, Ingrid, irgendwas von deiner Seite da dazu? Nein, ich, ich, ich wundere mich die ganze Zeit, wie weise du schon bist. Ich, ich, denke, ich, man, ich bewundere viel, das. Ja, ja so also viel Durchblick äh, ja. und Einfühlungsvermögen. Ich weiß nicht, ob ich in dem Alter so weit gewesen wäre. Also ich versuche mein Bestes, das kann ich sagen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich besonders weise bin. Ich versuche immer die Erkenntnisse, ähm, die ich sammle, zu behalten. Und ähm, nicht nur Wissen anzusammeln, sondern auch, wie gesagt, Erkenntnisse. Also es ist ja das eine, ob man über etwas Bescheid weiß und das andere, ob man das mit seinen Werten ähm, in Einklang bringen kann und mit seinen Erfahrungen und vielleicht ähm, dadurch dann eine tiefgreifende Erkenntnis gewinnt ähm, ja über verschiedenste Themen. Mhm. Ich bin jetzt fast sprachlos, ja. Ja, Du hast gesagt, du hast nicht mit Kindern zu tun. Also das ist nicht ganz richtig. Ich habe eine kleine Halbschwester. Die ist mittlerweile vier Jahre alt. Aber das ist damals war sie drei. Und wo die Idee entstanden ist, noch jünger hast, das ist schon ein bisschen was anderes, wenn es jetzt um Bücher geht für sechs- bis zehnjährige oder... Für Dreijährige. Mhm. Aber natürlich habe ich äh, fast jeden Tag ähm, sehe ich diese Freude, die äh, in Kindern steckt und, und wie sie alles gut machen möchten. Und ich denke mir, das können wir doch nicht einfach so auf der Straße liegen lassen. Ähm, und gerade beim Klimawandel. Also das wird das Problem sein, das jetzt schon ähm, eines der größten ist und äh, nicht an Relevanz verlieren wird in, in den nächsten zehn Jahren. Ja.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 Also eines unserer Ziele. Man könnte es ein bisschen zusammenfassen, dass wir ähm, unter dem Ziel, dass wir die gesamte Gesellschaft ohne Vorurteile erreichen möchten. Also es ist ja zu beobachten, dass es ähm, immer mehr Polarisierung und äh, verschiedene Lager gibt, verschiedene äh, Filterblasen, wo man aus der eigenen Meinung kaum noch rauskommt, äh, beziehungsweise andere Meinungen wenig anhört. Und wir wissen auch, dass man da extrem vorsichtig sein muss äh, mit der Art, wie man dann so ein Buch äh, präsentiert und natürlich auch schreibt. Mhm. Also es, es war schon unser Ziel, nicht nur ähm, die Grünwähler und ähm, mhm. ja, die Weltverbesserer zu erreichen, äh, sondern Leute, die vielleicht bis jetzt gar nichts mit Klimawandel, Klimawandel zu tun hatten. Mhm. Äh, weil es betrifft ja alle Kinder und ja, wahrscheinlich auch viele Erwachsene. auch. Das denke ich mir nämlich gerade, dass du da Eltern erreichst, die dann mit dem Kind das Buch lesen. Und ich denke mir, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und die ganze Zeit ratet es in meinem Kopf, wie man das noch breiter in die Öffentlichkeit bringen kann. Ja, in unserem Kopf ratet es auch schon. Also seit es das Buch gibt und schon davor natürlich, ähm, ist nicht so einfach. Wir sind ja auch ein Selbstverlag. Das heißt, äh, wir haben keine Auslieferung oder keine, ja, keinen Vertrieb, der das für uns erledigt. Wir haben einen Verlag als Sponsor, der hilft uns da eigentlich sehr gut bei verschiedenen äh, Themen wie Registrierung und, ja, und so weiter. Ähm, aber die Auslieferung ist natürlich... Ganz was anderes, so als kleiner Selbstverlag, erreicht man ein paar Buchhandlungen, die Interesse daran haben, die man so vielleicht kennt und man mit denen spricht. Aber wir können halt nicht ähm, zu jedem Teil hier hingehen und, und ihnen unser Buch ins Sortiment drücken. Da muss ja auch eine Nachfrage irgendwie da sein, gerade bei so größeren Ketten. Das ist so ein bisschen unser Henne-Ei-Problem.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 oder die Bücher angekommen sind, haben wir einen Online-Shop ins Leben gerufen. Also, was heißt ins Leben gerufen, wir haben ihn programmiert. Was gar nicht so einfach war, wir haben sowas davor ja noch nie gemacht, aber wir haben immerhin ein bisschen Erfahrung als htl schüler in solchen Sachen. Und dieser Online-Shop ist auf einer Website, auf unserer Website, die heißt salubriousclimate.at und äh, da ist jetzt, glaube ich, auch die Ingrid dann äh, recht gefragt. Aber ich denke mir, das muss doch auch für Schulen interessant mhm. sein. Die müssen doch ein Rieseninteresse an dem Buch haben, oder? Also wir waren ja ziemlich kreativ oder notgedrungen ziemlich kreativ in der Vermarktung ähm, unserer, unserer Bücher. Ähm, und solche Ideen kamen natürlich immer wieder, dass ähm, Irgendwelche Kooperationen oder ähm, einfach nur dass dass wir vielleicht irgendwo mal erwähnt werden, das bringt uns ja schon viel weiter. Ne? Genau so ist es. Also mir ist auch noch ganz wichtig zu sagen, dass das ja nicht, ähm, also schon gar nicht nur meine Sache war, dieses Buch und, und auch nicht nur von meinem Team. Ähm, es, es haben so viele Menschen uns geholfen, ähm, ob es jetzt nur durch eine... Empfehlung oder ein Feedback war oder durch ähm, eine Kontaktvermittlung, durch ein Sponsoring. Ähm, ein, die größte Unterstützung war natürlich, dass jemand diese Illustrationen gemacht hat. Das Zeig bitte in das ja. Zeige ein bisschen Blätter hinein, dass wir mitschauen das können. Ich bin so neugierig. Ist, äh, <lacht> ja, Im Internet habe ich schon gesehen, ein, zwei Seiten. Ah. Das ist ein bisschen über uns.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 Ja, also das war uns sehr wichtig, dass, ähm, dass es kein Textbuch äh, ist mit ein paar Bildern zwischendrin, sondern ein Bilderbuch mit, mit Text dazu, mhm, ja. ähm, weil ich auch wusste, die tollsten Kinderbücher, die ich als Kind gelesen habe, das ist ja nicht so lange zurück, <lacht> äh, das waren die, äh, die tolle, große, bunte Bilder hatten, wo man sich drin verlieren konnte. Ähm, ja, es konnten jetzt natürlich nicht so ein, es gibt ja auch diese riesen äh, Wimmelbücher oder so, das war natürlich dann weniger möglich, aber ähm, dass, dass es große, bunte Bilder sind, die was, was visuell hermachen, das war also für mich persönlich eine große Priorität. Sie scheint ja wunderbar gut aufgegangen zu sein, schauen wirklich, wirklich schön und einladend und ansprechend aus, die, die Bilder. Ja, das finde ich auch. Ja, also ja. wir müssen da noch mal den Dank aussprechen an meine Stiefmutter, die das ähm, ja, neben ihrem Vollzeitberuf geschafft hat, ja. in wenigen Wochen diese, diese super Zeichnungen hinzubekommen. Also ist nicht selbstverständlich, dass man so einfach eine Geschichte schreibt und dazu tolle Zeichnungen bekommt.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 Nach der Logik, wir machen sowieso mit, da könnten wir auch gleich gewinnen. Also das klingt nach einem sehr guten Plan. Und äh, der Plan ist dann auch aufgegangen. Ähm, wir haben uns den ersten Platz, also das haben wir erst ein Jahr später erfahren, aber den ersten Platz dann geteilt mit einem anderen Team, österreichweit, und sind dann ja auch äh, dadurch eingeladen worden zur, äh, zur Veranstaltung, wo ich dich getroffen habe, ihre. Ja, beim Youth Start European Entrepreneurship Award. Und, ja, also solche, wie sagt man da, Wettbewerbe und, ähm, ja genau, auch diese Institution oder diese Organisation der Junior Company, also die es möglich macht, solche eine, eine Firma für ein Schuljahr zu finden. Also ich glaube, ohne diese Sachen wäre das sicher nicht so verlaufen. Also wir können auch echt froh sein, dass es diese Angebote gibt für äh, junge Unternehmen oder äh, innovative Ideen. Ähm, und da haben wir auch wirklich Gebrauch davon. Also wir nehmen jede Chance, die sich, die sich uns bietet. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen unser Erfolgsrezept für, die, für dieses Projekt. Ähm, ja, am Anfang ist es vielleicht so, da denkt man, so viel Arbeit. Aber <lacht> Man, man muss jede Chance verwenden. Ähm, sonst, sonst wird aus dem Ziel nichts, dass wir unsere Bücher anbringen und damit einen Eindruck in der Gesellschaft hinterlassen. Und weißt du, was ich merke? eure Grundmotivation ist eigentlich meine, also ich spüre, dass ihr wirklich was bewirken wolltet. Mhm, wollt mhm. Weniger der Wettbewerb. Sondern ihr wollt einen Sinn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 ja, weniger Angst aus, sondern äh, die Motivation, sich damit zu befassen ähm, und sich zu überlegen, wie könnte es besser gehen. Äh, und gerade im politischen Bereich bin ich darauf gekommen, dass wir eigentlich äh, ein, gar kein schlechtes System haben. Also mit dem System, <lacht> mit dem System an sich bin ich sehr zufrieden äh, mit allen uns, Unseren Institutionen mit der Europäischen Union und so weiter. Ähm, es gibt natürlich immer Luft nach oben, sehr viel Luft nach oben. Und ähm, ich finde gerade, die europäische Zusammenarbeit könnte man verbessern. Aber es, im Prinzip versuchen doch die meisten, ähm, auch die, die was zu sagen haben, ähm, was Richtiges zu machen. Manchmal gelingt es besser, manchmal weniger. Es gibt schwarze Schafe. Ähm,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 Vier, fünf Jahren. Das war ein Kinderbuch für Flüchtlinge für Flüchtlingskinder, für und das war sogar dreisprachig. Ich glaube in Farsi, Arabisch, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte das einen einen extra Effekt, dass das es natürlich nicht nur die die Deutschsprechenden erreicht, sondern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 wir haben erst gezweifelt, dass es vielleicht keinen Platz mehr im Buch hat, dass es ablenkt, dass es äh, vielleicht der Text nicht gut wird. Aber die Vorteile sind uns dann recht schnell bewusst geworden, dass es wirklich die meisten Menschen auf der Welt tatsächlich verstehen. Ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber sehr viele Leute sprechen Englisch und äh, sehr viele Kinder sprechen natürlich auch Englisch. Und... Das, der zweite Effekt ist, dass die Kinder, die bei uns Deutsch äh, gelernt haben und vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung mit Englisch haben, äh, damals drüber schauen können, können und äh, vielleicht aus ihrer Neugier heraus diese beiden Texte vergleichen, äh, feststellen, aha, Klimawandel heißt Climate Change, was heißt denn Change, Mama, was heißt Change, das heißt <lacht> Wandel, Veränderung. Ähm, und das war ein bisschen die Idee, dass man auch auf, die, auf diese fremde Sprache aufmerksam macht und ähm, das Buch äh, weltweit einsetzbar macht. Mhm. Für den Fall, dass äh, jemand aus England äh, oder aus Russland oder wo auch immer her dieses Buch mal bestellen möchte. Und es ist eigentlich eine Sprachlernmethode und zwar sehr wir wirksame,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 Du hast ja die Sprachstruktur dann trotzdem von deiner Sprache. Aber da lernst du Denken in der anderen Sprache dadurch. Also das ist noch mehr Effekt, noch mehr. Effekt. Das ist mir heute aufgefallen, ich bin ja ein kompletter äh, nicht-Französisch-Sprecher. Also äh, kann gerade mal Bonchour und Baguette vielleicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber dann habe ich auf einem, ich glaube, auf ja, auf einem Basiergel war das oder so. Da waren ganz viele verschiedene Sprachen, äh, unter anderem Französisch. Und ich habe mir gedacht, äh, ich schaue mir jetzt mal an, wie ich äh, ob ich das ein bisschen entziffern kann. Deutsch stand natürlich daneben. Und damit war es natürlich logisch, was die einzelnen Wörter dann heißen. Hat man vielleicht schon mal gehört. Ich glaube, äh, leicht heißt, es äh, war das Légerie oder so. Und Lecher, das ist ja dann auch irgendwie in unserem Sprachgebiet. Also, es ist alles miteinander verwandt, natürlich. Und das ist nur so am Rande, da muss ich dir zustimmen, dass es viel einfacher ist, wenn man zwei Texte hat ähm, und, und damit die Sprache lernt. Ja, also, ihr seid auch Sprachlehrer. Ja, auch dafür Sprachunterricht irgendwie geeignet. Und was macht dir den Mut? Ich bin eigentlich ein sehr pragmatischer Mensch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 das kleinere Thema, wenn's, also der Mut an sich, sondern ähm, die, die Motivation zählt. Mhm. Okay, und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann motivieren, motivieren dich, äh, dich die Tatsache, dass es Lösungen gibt, man muss sie nur finden und äh, du möchtest ein... Teil von diesen Lösungen sein und wir in die Welt zu bringen. Du hast eine kleine Antwort auf die nächste meiner Fragen schon gegeben, nämlich wofür brauchst du Mut? Du hast schon Interviews erwähnt. Gibt es noch was, wofür du Mut brauchst? Also dieses Interview ist mir entspannt. Wir hatten auch schon Interviews mit ORF. ORF und ein paar anderen Medien. Da hat man natürlich immer Angst, dass man mal was Falsches sagt. Und, ja, ich glaube, generell, wofür braucht man Mut? Äh, ich persönlich brauche Mut, wenn ich was, äh, wenn ich irgendwas Komplexeres oder wo man was falsch sagen kann, an die Öffentlichkeit zeigt. oder, ähm, wenn es darum geht, sich vielleicht mit seinen mit Aussagen oder dem Wissen zu blamieren. Also, dass das im Raum steht. Ich würde sagen, es, also für mich ist weniger eine Herausforderung, wenn ich ein ähm, Versprechen mache oder, oder irgendwo teilnehme, wenn ich ähm, einen Entschluss fasse. Manche Menschen brauchen daher ihren in Mut ganz besonders, wenn sie... Wenn sie eine Veränderung im Lebensstil ähm, in Angriff nehmen. Äh, für mich ist es ist das eigentlich ein laufender Prozess. Ich glaube, ich bin äh, keine zwei Tage aufeinander derselbe Mensch. <lacht> <lacht> <lacht> genau. Und ja, Mut. Ähm, es, sind vor allem die, es ist vor allem manchmal die Angst, dass man dass man nicht alles weiß, was eigentlich nicht geht, aber bestimmte Sachen nicht weiß und, äh, und damit dann in, vielleicht in ein Fettnäpfchen hat. Okay. Aber wenn man es authentisch macht, in ehrlicher Überzeugung. Genau, also das habe ich auch mit der Zeit festgestellt, <lacht> dass, es, dass es eigentlich ähm, gar nicht so schlimm ist, solange man. So lange man durchblicken lässt, worum es einem wirklich geht. Und das ist auch das, was, wie du sagst, das Authentische ist das, was dann die Sympathie ausmacht. Und ich möchte überhaupt eine Lanze brechen, auch für diesen Mut zum Nichtwissen. Weil das ist auch, du hast vorher so gesprochen über die Denkweisen und die Weltbilder und so weiter und dass wir alles wissen müssen und dass es eine große Schande ist, wenn wir nicht alles wissen, gehört ja da auch dazu. Und niemand ja, weiß ja. alles. Ja. <lacht> wie du ganz richtig gesagt hast, das geht gar nicht. Und äh, wenn ich hernehme, wie viel du weißt und wie viel du schon äh, dir an, an uh, Erfahrung, an Erkenntnissen erarbeitet hast durch... Deinen, durch dein Engagement in der Welt und durch genaues und achtsames Beobachten, ja, dann denke ich mir, du weißt jetzt schon unglaublich viel und äh, ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel das wird, ähm, du bist noch so jung, ja, also was da noch alles dazukommt, dann auch die, die Neugier, die du hast, Neues zu lernen und äh, die Welt zu erfahren und zu erforschen. Und äh, ja, ich finde, man kann auch sagen, irgendwas, das weiß ich nicht. ja, Oder habe ich mir vielleicht falsch gemerkt oder so? Und ich sage dir was, die Welt hat sich noch jedes Mal weitergedreht. Ich habe das schon oft gemacht und es ist noch jedes Mal weitergedreht. Es ist nie irgendwas Schlimmes passiert. Und Fehler, ich war ja Lehrerin. Bei uns in der Klasse heißt es Fehler, sind deine Freunde. Weil die sagen dir, was du dazulernen kannst. Also ohne Fehler würden wir gar nicht weiterkommen. Das habe ich mir auch äh, relativ schnell angewöhnt, dass, es, dass die Fehler eigentlich das, äh, was sehr wertvolles sind und dass man unbedingt ähm, sie nicht drüber ärgern sollte, sondern äh, versuchen zu erkennen, äh, warum, warum ist das passiert oder warum äh, möchte ich mich darüber ärgern? Äh, ist es jetzt ein, meine Schuld in irgendeiner Weise, dass ich ähm, dass ich mir, was ich das nächste Mal besser machen könnte? Ähm, oder habe ich gar keinen Einfluss drauf und ich habe nur zu hohe Erwartungen? Ähm, also auf jeden Fall, bei jedem Fehler kann man was lernen, auch wenn es Fehler sind, die sich über Monate und Jahre ähm, strecken. Deshalb, ich glaube, das ist auch so ein, ein Grund, warum ich relativ offen äh, und äh, ausprobierfreudig bin, weil ich glaube, dass man, egal was man macht, mit der richtigen Einstellung immer mit einem Mehrwert äh, davon geht oder ja, was gelernt hat. Das bringt mich auch zu einer Frage an dich, was auch so schön ist, dir und deinem Gedankenfluss zuzuhören. Julian, glaubst du, ist es überhaupt hilfreich und sinnvoll, von Fehlern zu sprechen oder in dieser Kategorie von Fehlern zu denken? Puh, ähm, also da ist natürlich die Frage, was man dann unter dem Wort konkret versteht. Ich habe mir das angewohnt, dass ich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 Ein lieber Freund nennt das ganze Problem der Fehlerfehler. -Fehler. Es ist ein Fehler mit über Fehler zu sprechen. Es sind Lernchancen. Aus, aus dem falschen Kontext heraus mhm. oder mit der falschen Intention. Mhm. Vor allem im schulischen Bereich, wo ein Fehler ein vernichtendes Urteil ist wo man vielleicht nicht weiterkommt. Ich glaube, da müssen wir uns alle weiterentwickeln. Und du bist schon auf einen, so einen weiten Weg. Und ihr, eure Generation, die wir in diesem Zusammenhang ins Gespräch bekommen, ich bin sowas von begeistert. Und das macht mir persönlich Mut als älteren Menschen. Wenn ich sehe, welchen Mut ihr für die Zukunft habt. Wir brauchen euch. Ich glaube auch, wir brauchen diesen Mut. Also ich habe sehr versucht, probiert, ähm, das ein bisschen äh, zu erklären, was ich damit meine. Wir, wir brauchen diesen Mut aus, man könnte sagen, aus einer Not heraus oder aus einer Notwendigkeit heraus, äh, weil es bestimmte Themen gibt, die, die erfordern einfach Mut. Und, ähm, es wäre viel schlimmer, wenn wir den nicht zusammenbrächten, also zusammenbekommen würden. Ähm, und, uns in unserem Schneckenhaus verglichen. Ich würde sagen, es ist sehr rational, in unserer, also für unsere Generation Mut zu fassen. Weil es notwendig ist. Mhm, mh. Und unglaublich wichtig auch, dass ihr damit eben sichtbar und hörbar werdet. Äh, und äh, darum, das ist so der kleine Beitrag der Mutmacherei zu so Let the Future Talk. Ja, ihr seid die Zukunft und drum ist das auch ein Format, wo ausreichend Zeit ist, heißt, wo man nicht die eigenen Gedanken hineinquetschen muss in zwei Minuten und so weiter. Das äh, ist mir sehr recht, muss ich sagen. Ja, mir auch. Mir auch. Es ist wunderschön, dir, dir zuzuhören und äh, weiß, da ist so viel da an Gedanken, die ihr euch macht, an Ideen, die ihr habt. ja Und äh, die mhm. Dürfen wir blühen und äh, wachsen und äh, auch äh, so die, diese Resonanz finden, ja? weißt du, äh, so zum Beispiel, die Ingrid hat tausend Ideen zu dem, was äh, euer Buch auslöst und so weiter. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass das auch passiert ja? und so viel wie möglich passiert. Also drum, let the future talk. Gibt es irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, Julian, was du gerne noch erzählen würdest, was dir noch ein Anliegen ist, haben wir was vergessen zu fragen? Ich denke nicht. Also ich konnte mich jetzt gut ausplaudern. Okay, super. Das, das ist was, was ich sehr gerne mache. Ich brauche nur ein bisschen meine Zeit, da reinzukommen und... Meine Zuhörer brauchen auch die Zeit, <lacht> sich das Ganze anzuhören, was ich zu sagen habe. Es fällt mir nämlich irrsinnig eh schwer, kurz und knapp was auf den Punkt zu bringen. Aber ich ansonsten spreche ich sehr gern über das, was mich bewegt und meine Überzeugungen. Und ich finde, das war eine sehr gute Chance, hier das loszuwerden. <lacht> Super. Und uns auch zu inspirieren. Ja. Wir lernen ja. Hoffentlich. Julian, ich bin überzeugt davon, die Zuhörerschaft hört dir gerne zu. Ich habe es so ein ganz, ganz faszinierendes, schönes Gespräch gefunden. Und. Bitte mach mehr davon, wenn du die Gelegenheit hast. Roll deine Gedanken aus, erzähl sie und nimm dir auch die Zeit, die es dafür braucht. Du hast wirklich viel zu sagen und es ist wert, dass die Menschen das hören. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst am Let the Future Talk. Future Talk? Ja, dann wünsche ich dir weiterhin, dir und deinem Team und allen, die euch da unterstützt haben, alles, alles Gute für das Buch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 <lacht> Danke. Und ich wünsche mir auch was. Wenn du wieder so eine Idee hast, dich was bewegt, nächstes Kinderbuch? Das ist, das steht im Raum. Es ah, gibt doch noch was über das wir sprechen können. Aber noch nicht konkret. Also, ich kann okay. natürlich nichts, kann nichts versprechen oder so. Und es ist gar keine Pläne dafür. Wir haben uns nur äh, schon öfters gedacht, ob vielleicht irgendwann mal, ähm, ob man das irgendwie fortsetzen könnte oder, oder auch nicht. Und, und wir werden dann anderwertig aktiv. Äh, auf jeden Fall habe ich nächstes Jahr Matura und das, das nimmt meine Zeit ein bisschen in Anspruch. Aber ich bin auf jeden Fall an, ich habe noch viele Ideen, wie man die Welt verbessern könnte. Ich glaube auch, die werden die Ideen nicht ausgehen und ihr werdet sicher auch merken, wenn der richtige Zeitpunkt fürs nächste Projekt ist und ähm, jetzt mal eure Energien auch auf dieses konzentrieren. Und äh, es ist wunderschön geworden. Also alles, alles Liebe und äh, Schöne für euch und vielen Dank, dass du zu Gast warst. Alles Dank. Liebe. Danke. Ciao. Baba, ciao. Tschüss. Ciao. This die Moon.